Ja, jetzt seid ihr am Zug. Das wollen wir doch mal sehen. Also ein frohes Pfingstfest. Meine Lieben, ich freue mich, dass ihr da seid, trotz Pfingsten. Denn 50% Prozent ist gerade erst mal um bei euch. Denn morgen ist ja auch noch ein Feiertag. Und das finde ich dann schon schön. Ich weiß nicht, wie das Wetter zurzeit ist in Deutschland, dass ihr dann trotzdem abend zu Training kommt. Die Erfolgreichen sind sicherlich deshalb so erfolgreich, weil sie Dinge tun, die weniger Erfolgreiche unterlassen. Zum Beispiel am Pfingstsonntag zu einem FG-Training kommen. Kurze Frage in die Runde. Bin ich gut zu hören? Hallo Steven, ins fröhliche Ostfriesland. Wie ist das Wetter bei euch an der Küste? Sonne, ja, das ist ja mal was. Ich glaube, im restlichen Deutschland ist schlechtes Wetter. Bei uns ist auch Sonne, aber das habt ihr nicht anders erwartet. Aber bei uns ist kein Pfingsten. Zumindest weiß ich nichts davon. Also morgen auf jeden Fall ist kein Feiertag. Und ansonsten habe ich auch nicht den Eindruck, dass außer gestern das Wahnsinnsspiel mit Real Madrid hier viel bei den Spaniern im Kopf christliches Los ist. Ja, also. Was erwartet uns? Ein schönes Training, denke ich mal. Ich kann noch gar nicht so genau sagen, wie lange es dauert. Ich habe nicht vor, es länger als 60 Minuten dauern zu lassen. Aber es ist sehr wichtig, weil es im Grunde genommen das Wesentliche beinhaltet, was unser Geschäft ausmacht. Ich habe hier einige Nachrichten gerade noch bekommen, dass da wieder irgendwelche Internets spinnen. Ich kann da jetzt leider dann aber auch keine Rücksicht drauf nehmen, weil diejenigen, die, die schon da sind, logischerweise ja auch in den Genuss dieses Trainings, des kompletten Trainings kommen soll. Ja, es geht natürlich um das Thema Duplikation, denn äh, ich gehe mal davon aus, wenn ihr euch trainieren lassen wollt, dann geht es euch ja auch um die geschäftliche Seite von Green, nicht nur um die Produkte. Und wenn ihr keine Einzelkämpfer seid und das Prinzip von Network Marketing, das liegt ja im Namen dieses Begriffs, verstanden habt, dann kann es ja nur darum gehen, dass man auch Partner findet, Geschäftspartner, Leute findet, mit denen man das Geschäft gemeinsam betreibt und dass man sich natürlich möglichst dupliziert. Das ist kein Schweinkram, ja, wobei das natürlich auch eine Form der Duplikation ist. Aber eins steht fest in unserem Geschäft, zumindest für unser Geschäft gilt das, Menschen lassen sich nicht duplizieren, aber Systeme, sonst würde wahrscheinlich der ein oder andere sich ein paar Kevin O'Connors duplizieren, klonen, ja, oder ja andere Megastars hier bei uns aus dem Geschäft und damit wäre natürlich das Geschäft schon gelaufen. Das funktioniert leider nicht. Auch der Wunsch des einen oder anderen sich selbst zu duplizieren, das heißt, ja aus seinen Geschäftspartnern kleine Ölrichs oder kleine Kerstins oder kleine Silvias, Stevens zu machen, kann ich euch garantieren, das funktioniert in der Regel nicht. Also Menschen lassen sich nicht duplizieren, aber Systeme und ja, wir haben hier oben so ein, ja, hier unten haben wir die natürliche Duplikation und hier oben haben wir so ein System, das sich los duplizieren lässt. Nicht nur technisch, sondern wir werden auch gleich sehen, wie man das in unserem Geschäft tun kann. Wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, was müssen wir denn tun, um uns erfolgreich zu duplizieren? Und wir machen hier ein paar, genau ein paar Doubles von Ron. Das wäre das allerbeste. Ja, Ein Ron und ein Kevin O'Connor und davon so jeweils zehn Stück. Das ist alles gegessen. Also, wir machen das Ganze so ein bisschen interaktiv. Also hier auch, wer möchte die Fragen beantworten, wenn das stimmt? Was müssen wir tun, um uns erfolgreich zu duplizieren? Also den ganzen Abend und die ganze Nacht Sex bringt uns im Geschäft nicht weiter, macht zwar viel Spaß. Ja, Hallöchen Andrea, schön, dass es jetzt doch mit dem Internet geklappt hat. Und was denkt ihr, was müssen wir tun? Ich will es auflösen. Ja, wir müssen einem System folgen, ein System erstmal natürlich erhalten, dem System folgen und zwar ein System, das ein bewährtes und vorhersehbares Muster von Aktivitäten bietet, die zum Erfolg führen. Ja, wenn ich selbst in diesem Geschäft starte und weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, ich höre das sehr oft von Menschen, die uns starten und sagen, ja, ich habe noch nie in meinem Leben Network gemacht, ich habe noch nie in meinem Leben ja, mich dupliziert, ich habe, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, dann ist das ja in Ordnung, die Aussage. Aber wir haben ja Systeme von Leuten, von Menschen, die dieses Geschäft zum Beispiel schon erfolgreich führen und durchführen. Also ein bewährtes und vorhersehbares Muster von Aktivitäten, die zum Erfolg führen. Wenn ich das jetzt so mal in den Raum geworfen habe, ich sehe so das Feedback und die Interaktivität ist noch nicht so ganz, ist noch nicht so ganz äh, gestartet. Ja. Wem kommt das denn bekannt vor, was ich gerade hier vorgelesen habe und niedergeschrieben habe? Jetzt warte ich mal ein bisschen, bis ich auch mal ein paar Antworten bekomme. Ja, jetzt habt ihr ja die Gelegenheit, ein paar Gummipunkte zu bekommen. Also, wem kommt das bekannt vor? Der reicht auch schon ich oder mir. Ja, oder wo finden wir das System von Forever Green, meine Lieben? Ja? Also macht es nicht ganz so spannend. Wäre schön, wenn ihr so ein bisschen mitmacht. Dann macht es euch mehr Spaß und ich muss weniger reden. Okay, ihr habt keine Ahnung, deswegen seid ihr ja auch heute auf dem Training. Kein Thema. Ja, genau. Also genau das, was ich wusste und das, was ich natürlich auch aufgeschrieben habe. Wir haben es einmal natürlich in dem Kompensationsplan, in dem Plan, in dem Marketingplan, wie er ja genannt wird. Da ist ja sind ja Regeln, da sind ja da sind ja Vorschläge, da sind ja Tipps auch niedergeschrieben, wie man dieses Geschäft betreiben kann. Dann mein absoluter Favorit. Ich habe gerade übrigens gesehen, dass äh, er nicht mehr in Deutsch vorhanden ist in der Bibliothek. Aber in Englisch ist er noch da. Und er ist natürlich in unserer Phoenix-Bibliothek. Das heißt, wenn ihr Member seid im Phoenix-Team Pro, dann könnt ihr da euch die zehn Schritte zum Erfolg in Deutsch runterladen. Ansonsten ist die bei Forever Green nur noch in Englisch. Also das ist mein Favorit und ich empfehle auch jedem, der neu ins Geschäft kommt, damit zu arbeiten. Das ist einfach ein System, das duplizierbar ist. Ich gehe gleich kurz darauf ein, werde aber heute daraus kein Training machen aus den zehn Schritten oder aus diesen zehn Punkten. Das ist ein eigenes Training, aber das hat der eine oder andere vielleicht auch von euch schon mal gehört. Das soll, darum soll es heute nicht gehen. Heute soll es ja um eine Weiterführung auch um den Starter auf 150 gehen oder allgemein um ein System, das uns schnell erfolgreich macht. Natürlich auch unsere Promos, in denen beschrieben wird, was zu tun ist und das ist natürlich steht immer jedermann offen, also wie hier zum Beispiel die Velocity Pack Promo, da habe ich ja gestern ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass es da eine häufig, häufig gefragte Frage oder häufig gestellte Fragen Seite gibt, die ja auch auf der Phoenix Team Pro Seite zu finden ist, beziehungsweise in einem, in einem Newsletter natürlich auch zu erhalten ist. Da finden wir auch systematische Vorschläge, wie man dieses Geschäft aufbaut, wie auch die aktuelle Promo, die immer noch läuft, Cars, Cruise, Cash-Promo. Ja, danke, Gunilla, dass du da beim letzten Newsletter das auch mal zum Highlight gemacht hattest. Ich bitte euch einfach solche Dinge euch immer anzuschauen. ja und Auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen nichts ist, weil er Angst vorm Wasser hat und keine Kreuzfahrt auf einem Fünf-Sterne-Schiff machen will, vielleicht kennt ihr jemanden, der dann daran Interesse hätte und zu eurem Nachteil soll es nicht sein. Also es gibt viele, viele Dinge in dem Forever Green-Geschäft, die systematisch von uns verfolgt werden können und vor allen Dingen ja, systematisch von uns auch weitergegeben werden können. Wann tritt denn Duplikation ein, meine Lieben? wenn wir das jetzt mal als Voraussetzung nehmen? Ja, oder diese Dinge, die ich gerade genannt habe. Wann tritt Duplikation ein? Wenn ich alles gelesen habe, ja, wenn ich also Marketingplan gelesen habe, dann kann ich rauf und runter, rückwärts, nachts, wenn ich geweckt werde, kann ich eben auswendig aufsagen. Gunilla, was meinst du? Ist das die Voraussetzung für Duplikation? Nein. Ja, das war schon mal Interaktivität. Ich weiß, wie ich euch kriege. Ich kriege euch mit geschlossenen Fragen, die man nur mit Ja oder Nein beantworten muss. Also nicht, wenn man alles gelesen hat und wenn man alles verstanden hat vielleicht. Ah, Gunilla, ich wusste, dass du das wusstest. Ja, erst wenn ich anfange, es selbst zu tun. Und schaut mal, hier ist es nicht wichtig, dass man wirklich in allen Einzelheiten einen Marketingplan versteht. Ich sage das immer wieder, wenn wir darüber sprechen. Ich werde das auch heute noch mal ganz besonders thematisieren, denn ich werde euch zeigen, dass ihr den Marketingplan überhaupt nicht wissen oder kennen müsst. Es schadet nicht, ihn zu lesen oder ihn mal gelesen zu haben, aber es bringt euch im Geschäft nicht weiter, wenn ihr nichts tut. Und genauso ist es, wie Gunilla sagt, erst wenn ich anfange, das umzusetzen, was natürlich in diesen Systemen vorgegeben ist. Und in diesem Pamphlet zehn Punkte zum Erfolg, das ich jedem ans Herz lege. Ich könnte Ihnen jetzt hier, ich könnte diese Datei jetzt natürlich hinzufügen, aber ich bin ja auch ein Strolch. Das tue ich jetzt natürlich nicht, weil ich möchte euch natürlich dazu bringen, wer es noch nicht getan hat in die Königsteam Pro Bibliothek zu gehen und in sich darunter zu laden. Aber tut es bitte. Ich weiß, dass sich die Susanne und auch die Andrea da jetzt mit beschäftigt haben die letzten Tage und ich halte es für ganz wichtig, kein Einstellungsgespräch, kein Bewerbungsgespräch, kein Begeisterungsgespräch ohne die zehn Punkte zum Erfolg. Auch dann nicht, wenn ihr denkt, ihr wisst alles schon, wie das funktioniert. Es ist auch eine Arbeitsgrundlage für den neuen Partner. Nicht nur für euch, es ist für euch ein Leitfaden, aber für den neuen Partner, ja, er behält das natürlich, das sind ja auch seine Daten, die er da drin hat. Einfach ja, eine Erinnerung, ein Arbeitsmerkblatt. Und ich kann euch eins sagen, ich habe ja einen, äh, einen Sponsor gehabt, der uns leider vor etwas mehr als einem Jahr verlassen hat, einer der erfolgreichsten Networker der Welt. Und er hat mir gesagt, wenn er mit jemandem diese Liste Leute oder diese Liste gemacht hat und hat ihm gesagt, füllen Sie bitte aus. Und die haben sich das nächste Mal getroffen und die Liste war nicht ausgefüllt. Die sah so jungfräulich aus wie am ersten Tag. Dann war die Zusammenarbeit beendet. Ja, Ich sage das einfach mal so, wie es ist. Ich halte das für konsequent. Ich halte das nicht für hart, ich halte das für konsequent. Denn Menschen erwarten ja von uns, wenn sie mit uns arbeiten, dass wir sie erfolgreich machen. Und wie ist es dann, wenn Sie keinen Erfolg haben? Wen machen Sie als erstes verantwortlich? Sich selbst? Ja, ich wusste immer schon, ich kriege nichts auf die Reihe. Oder was sagen Sie dann? In der Regel. Kommt, ihr habt ja auch schon mal den einen oder anderen Partner ins Geschäft gebracht. Hilde. Was sagen die Leute, wenn es nicht klappt? Wer ist schuld? Ja, erstmal die Firma. Die Firma immer, die Firma und die SPD. Nein, oder die CDU. Ja, die ist auch schuld. Ja, die Merkel. Aber die anderen. Ja, und vor allen Dingen immer der Sponsor, also derjenige, der ein das Geschäft vorgestellt hat, ist dann letztendlich verantwortlich. Und damit mir das nicht passiert, ja, gehe ich einfach von Anfang an konsequent vor und sage dem neuen Partner auch, ja, das, das ist ja Bestandteil auch dieser Einführung, ja, Erfolg basiert nicht auf Glück, Zufall oder günstige Umstände. Ihr oder dein Input entscheidet über deinen Output. Nicht ich bin verantwortlich für deinen Output, sondern jeder für sich ganz alleine. Und auch wenn wir hier ein Team sind und wenn wir im Network Marketing nicht alleine sind, wir sagen ja, das ist eine Selbstständigkeit, aber wir sind nicht allein, wir sind in einem Team. Trotzdem ist jeder für seinen Erfolg selbst verantwortlich. Verantwortlich, ganz alleine und selbst verantwortlich. Diese Verantwortung kann einem niemand abnehmen. Außerdem sagt es hier, und ich finde, ich möchte das einfach mit euch teilen, weil es die Einführung ist eigentlich zu den zehn Punkten. Erfolg wird durch ständiges Lernen erreicht und indem wir uns auf ein bewährtes, vorhersehbares Aktivitätsmuster einlassen. Ich will euch ein Beispiel Nennen aus der Praxis, da fällt mir die Gunilla ein und auch Kerstin, die hier gerade neben mir sitzt. Die beiden haben sich auf ein interessantes Gleis begeben. Ja, das ist mir nicht unbekannt, auch ich habe so früher mal gearbeitet, schadet auch nicht, aber es ist eben ganz besonders spannend und das ist das Gleis ja, der, der unbekannten Kontakte. Und ich kann euch eins sagen, wenn man das Geschäft ganz besonders schwierig machen will, wenn man es ganz besonders schwer haben will, dann fängt man mit sogenannter Kaltakquise an. Erstmal will das kein Mensch. Ja, Ich kenne solche Leute, die im Außendienst arbeiten, von Tür zu Tür gehen. Das ist ja nicht unser Geschäft. Ja, Und auch wenn ich heute mit Facebook und den anderen sozialen Medien arbeite, dann äh, ist das ja... Eigentlich nicht unser ursprüngliches Geschäft, denn wir sind ja ein Empfehlungsgeschäft. Network Marketing ist ein Empfehlungsgeschäft und funktioniert eigentlich nur da, wo Menschen auch auf Empfehlungen hören. Und Menschen hören immer da auf Empfehlungen, wo sie ja, Menschen in ihrer Meinung wertschätzen. Also wenn ich jetzt, ein das Beispiel, im Kino war und gehe über die Straße und spreche irgendjemandem, der mir entgegenkommt, irgendein Passant und sage, ich weiß nicht, ob er sich interessiert, aber ich war gerade im Kino. Ich würde ihm gerne einen tollen Film empfehlen. Ja, wahrscheinlich, wenn es ein Mann ist, ja, habe ich gleich ein paar Hängen. Ja, wenn es eine Frau ist, eine Anzeige wegen Belästigung. Ja, ich, es funktioniert einfach nicht. Ob ich ein Restaurant empfehle oder, oder, oder, das funktioniert immer in dem Kreis, wo man auch andere Dinge teilt, andere Erfahrungen teilt. und deswegen ist Network-Marketing in erster Linie ein Empfehlungsgeschäft. Das heißt aber nicht, dass wir natürlich nicht die sozialen Medien nutzen. Natürlich, das ist ja auch kein Problem. Aber ich muss dann einfach wissen, ja, ein durchständiges Lernen, das ist ein wirklich ständiges Lernen. Ich spreche ab und zu mal mit von Nilla, von der sowieso jeden Tag. Das sind interessante Begegnungen, die man da macht mit fremden Leuten. Aber das ist ein Lernen und da stellt man sich dann auch drauf ein. Auch das ist ein Teil unseres Geschäfts. Und das bewährte, vorhersehbare Aktivitätsmuster ist ganz klar, man muss im kalten Bereich arbeiten, natürlich viele, viele Leute, ja, viele, viele Frösche küssen, bevor daraus ein Prinz wird und so ist das. Also lasst euch lieber, verlasst euch lieber auch die Leute, die ihr kennt. Also dieses Aktivitätsmuster wird aber auf jeden Fall die vorhersehbaren Ergebnisse produzieren, deswegen, weil sie natürlich auch statistisch erwiesen sind. Sie oder ihr verfügt natürlich über die natürlichen Fähigkeiten, die für Erfolg notwendig sind. Was sind das für natürliche Fähigkeiten? Ja, So ein bisschen Extrovertiertheit. Schadet nicht. Ja, Wer so ganz introvertiert ist ja, und schon zusammenzuckt und Angst hat, wenn er nur daran denkt, mal mit irgendjemand über irgendwas Interessantes zu sprechen, der wird in diesem Geschäft kaum einen... Chance haben. Also man muss hier schon von seinen Produkten begeistert sein. Ich sehe mal als unser klassische, klassisches Beispiel mein Freund Kai aus Münster, ja, der auch in der Runde ist heute Abend. Und Kai macht das er erzählt das ja auch immer auf unserer Präsentation, so seine Erfahrung. Er ist einfach eine wandelnde, evergreen Litfasssäule im positiven Sinne. Er nutzt die Produkte, wie wir alle natürlich täglich. Er fotografiert sich aber auch, postet das auf Facebook und Erhält somit natürlich ständig interessante Anfragen. Sag mal, was ist das? Wie, wie funktioniert das? Und auch so kann man natürlich Geschäft zusätzlich aufbauen. Durch harte Arbeit und konsequenten Einsatz können Sie Ihre Fähigkeiten in effektive Kompetenzen zum Geschäftsaufbau umwandeln. Und diese werden dann den Erfolg in der Arbeit und im Leben garantieren, meine lieben Freunde. All das, was ich hier bespreche, ist mit Garantieaussage. Es kann nicht anders funktionieren, wenn ihr es denn genau so macht. Hier muss man kein Talent haben. Hier gibt es nicht den talentierten FG Express Distributor. Ja, Es gibt sicherlich erfolgreiche, sehr erfolgreiche und wenige erfolgreiche. Aber das hat nichts mit Talent zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass die wenige erfolgreichen nicht die gleichen Dinge tun, die die sehr erfolgreichen machen. Ist das nachvollziehbar, meine Lieben? Und gleichzeitig höre ich auch mal und sehe ich auch mal, ob ich noch zu verstehen bin und ob ihr noch alle da seid. Ist das nachzuvollziehen? Dankeschön, Karin und Steffen. Gut, Steven, klar. In diesem Prozess werden Sie Aktivitäten kennenlernen, mit denen Sie die Qualitäten anderer ausleihen können. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserer Branche. Wenn ich doch starte, habe ich doch gerade vielleicht in den ersten Wochen noch nicht die Aussagefähigkeit, die jemand hat, der zehn Jahre, zwölf, fünfzehn oder wie Kerstin und ich 27 Jahre in dieser Branche ist. ist. auch nicht. Wie soll das auch funktionieren? Ich habe genau vor 27 Jahren das Gleiche getan. Ich habe erstens drei Wegegespräche gemacht. Heute nennt man das drei Wege Calls. Wir haben drei Wege Gespräche gemacht, das waren mit ja, anders ging das damals nicht. Da gab es kein Skype und nichts, da musste man sonntags Termine machen und dann ging der Sponsor. Ja, der ging dann mit. Und der Sponsor hat dann erzählt und man selbst hat große Ohren gemacht. Und dann hat der Sponsor dann letztendlich auch verkauft. Bei unserem, in unserem Fall ging es um Verkauf von Versicherungspolicen. Da war es tatsächlich Verkauf. Wir verkaufen ja nichts. Aber nichtsdestotrotz gibt es dieses. Ja, dieses Prinzip des Dreiercalls, also wenn ich selbst noch nicht, viel zu, nicht allzu viel weiß, habe ich natürlich die Möglichkeit, meinen Sponsor zu bitten, dieses Gespräch mit mir und einem Interessenten zu führen. Oder aber ich begeister den Interessenten grundsätzlich erstmal für das Thema Geldverdienen zum Beispiel oder für das Thema Gesundheit und lade ihn dann zu einer Live-Präsentation ein. Auch das ist ja nichts anderes als ein drei -Wege gespräch Da wird dann der Moderator, also der Kai oder ich, werden dann zu Hilfe genommen, um jemanden hier äh, zu, zu informieren und zu begeistern. Damit leihe ich mir die Kompetenz von einer dritten Person aus, so lange, bis ich selbst die Kompetenz erlangt habe, das natürlich selbst zu tun und das auch mit meinen Teammitgliedern zu tun, die ich ins Geschäft gebracht habe. Wenn wir diesen Prozess verinnerlichen, werden wir merken, dass auch dass dieser auch von den neuesten Mitgliedern übernommen werden kann. Das ist nichts für Fortgeschrittene, das ist speziell für Leute, die erst gerade ins Geschäft kommen. Und völlig gleich, wie lange wir jetzt im Geschäft sind, unser, unser Hauptaugenmerk auch, dass der Führungskräfte ist ausschließlich das, denn wir haben ja immer mit neuen Leuten zu tun, sei es eigene Direkte oder seien es Direkte von anderen Teammitgliedern, mit denen wir äh, eventuell zusammenarbeiten. Wenn diese Punkte, die ich jetzt heute nicht im Einzelnen erläutere, diese zehn Punkte, strikt befolgt werden, wirst du, werdet ihr Duplikation erleben. Und ich möchte nur einen einzigen Punkt ansprechen, weil er für mich die Grundlage ist, des gesamten erfolgreichen Geschäftes, bei Leuten, die das Geschäft betreiben, wollen, nicht die Produkte erhalten wollen. Das ist ein anderes Thema. Bei Menschen, die das Geschäft betreiben wollen, die also damit Geld verdienen wollen. Und das ist der Schritt 1 dieser zehn Punkte. Und der heißt, schreiben Sie sich bei FG Express ein und bestimmen Sie ihr, warum. Eigentlich muss es andersrum sein. Man wird sich erst dann einschreiben bei FG Express, wenn man weiß, warum. Und das ist die Aufgabe des sogenannten Sponsors, der Person, die eine andere Person auch das Geschäft anspricht erstmal herauszufinden, was ist denn der Grund, warum jemand das Geschäft betreiben will. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, das ist kein Lolly, sondern wie heißt dieser Button? Nicht Jensen Button, sondern wie heißt dieser Button? Fängt mit R an. Hot, Hot Button ist auch, fängt aber nicht mit R an, aber ist auch ein Hot Button, Karin. Der Red Hot Button, dann haben, wir uns, dann haben wir einen Kompromiss gefunden. Der Red Hot Button, der Red Button oder der Hot Button, das ist der Knopf, mit dem die meisten Menschen, auch du und ich, funktionieren. Ja, den Red Button gibt es bei der Partnerin, den gibt es beim Partner, unter an unterschiedlichen Stellen. Den muss man natürlich erst herausfinden. Aber wenn ich nicht den Red Button, wenn ich nicht den Grund kenne, Warum jemand das Geschäft machen will, werde ich mit dieser Person nie vernünftig zusammenarbeiten können. Es gilt übrigens auch hier der normale Grundsatz der Zwischenmenschlichkeit. Also wenn ich mit jemandem ein persönliches Gespräch führe und Geld verdienen geht ja schon sehr in persönliche Details, dann gebührt es sich einfach, dass man auch Interesse an der Person hat. Übrigens wie in einem Einstellungsgespräch, das man in der traditionellen Wirtschaft auch hat, denn da wird ja auch gefragt, wie man so tickt und was einen motiviert. Und das ist der nächste Punkt. Ja, die Motivation. Und welches kleine Wort, wichtige Wort, steckt denn in dem Wort Motivation? Ihr seht schon, das ist was für, für Pfingst Abend, ja, so also auch für diejenigen, die schon ein bisschen gegrillt haben und zwei Bier getrunken haben. Wir machen das heute nicht so kompliziert. Ganz genau, es ist das Motiv. Und ein guter Bekannter von mir, mit dem ich auch viele Jahre zusammengearbeitet habe in dieser Branche, der hat mal gesagt, es gibt keine erfolglosen Menschen. Es gibt nur unmotivierte. Denn das hängt miteinander zusammen. Menschen die nicht motiviert sind, etwas zu tun, die kein Motiv haben, etwas zu tun, werden eins mit Sicherheit nie haben, nämlich Erfolg. Für Erfolg ist eine, ist eine der Grundvoraussetzungen überhaupt, ein klares Ziel, ein Motiv zu haben, denn das ist nichts anderes. Ja, eine Zielsetzung, für die es sich lohnt, natürlich auch den Preis zu zahlen. Auch das ist Motivation und wer das nicht hat, wird auch in diesem Geschäft keinen Erfolg haben. Und wenn ich jemanden ins Geschäft rede, ja man kann natürlich, Verkäufer können das. Ich habe einen Geschäftspartner, der nicht hier dabei ist, ich will trotzdem den Namen nicht, ja, der hat in seiner Downline auch bei seinen Erstlinien nur All-Star-Pakete verkauft. Nicht deswegen, weil diejenigen ein all paket brauchten, ja, vielleicht hätten sie gar nichts gebraucht, weil sie eigentlich das Geschäft vielleicht gar nicht machen wollten. Aber er war eben ein guter Verkäufer und hat ihnen ein All-Star-Paket verkauft. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Übung. Aber dann würden wir jetzt zu weit reinkommen in diese zehn Punkte, denn der zweite Punkt wäre eine angemessene Bestellung. Ja, eine angemessene Bestellung ist dann angemessen, wenn sie die Ziele und das Motiv desjenigen, der in das Geschäft kommt, ja, trifft. Das ist entscheidend. Aber diese Dinge muss ich wissen. Ich muss wissen, wie jemand tickt. Denn nur dann kann ich mal, wenn es schwierig wird und wenn mal etwas Unvorhergesehenes, auch nicht so Positives passiert, mein mal ein Produkt später geliefert wird ja oder auch zwei Produkte später geliefert werden, dann muss ich einfach wissen, wie ich das auch wieder reparieren kann ja, ich selbst kann die Lieferung zum Beispiel nicht beschleunigen, aber ich kann ja zumindest dann mit demjenigen sprechen, ihn daran erinnern, was denn seine Motivation ist, dieses zu tun. Und das gibt ihm dann die Kraft und den Glauben, auch dass es wieder besser wird. Und dass es besser wird, das sehen wir ja auch selbst gerade in den letzten Wochen. Da ist ja alles wieder toll geworden in unserem Geschäft. Ich freue mich auch permanent über eure positive Resonanz. Ja. Also, das waren die zehn Punkte. Jetzt kommen wir zum Marketingplan und hier möchte ich euch, ich habe das letzten Sonntag auch schon gemacht, nicht ganz so ausführlich. Da habe ich gesagt, im Grunde genommen müsst ihr über den Marketingplan nichts wissen, außer den Starter, außer der Starterprogramm. und hier im Speziellen den Starter 150, denn er ist nicht nur ein Bonus. Das ist er natürlich auch. Auch das werden wir jetzt gleich uns noch mal kurz angucken. Aber es ist vor allen Dingen ein System, ein System, das es mir ermöglicht, ja, in dieser Company, in diesem Geschäft, ganz nach oben zu kommen. Jede Größenordnung, die ich mir vorstellen kann, ja zu erreichen finanziell. Aber auch die Geschwindigkeit, mit der ich das erreiche. Ein System, ohne dass ich die anderen Boni wirklich beherrschen muss oder mich darauf konzentrieren muss. Ja, bekomme da Gleich im Detail drauf zu sprechen. Und starten wir einmal mit, den, mit der Definition des Starter 150. Wir lassen jetzt mal den Starter und den Starter Plus mal raus. Ich gehe mal davon aus, dass das hier etwas ist, was man in den ersten vier Wochen erreichen kann. Ja, nämlich vier persönlich eingeschriebene Partner. Und das ist so jede Woche einer. Wenn, wenn man zwei in einer Woche macht, ist es umso besser, weil man muss denen auch ein bisschen helfen, dass sie auch was tun. Und deswegen ist es wichtig, dass man nicht ja, sich von, zum Ziel setzt, also ich mache jetzt mal jede Woche ein PEM, ein persönlich äh, enrolledes Mitglied, sondern ich mache natürlich, das natürlich so schnell wie möglich. Aber schaffe ich es in diesen vier Wochen, in der Vier-Wochen-Periode auch noch, 1000 Punkte im ersten und im zweiten Level damit aufzubauen. Also hier einen direkten PEM zu haben, oder, hier, oder ich, ja, einen PEM, mit der vier, äh, vier PEMs hat, und 1000 Punkte mit diesen zwei Ebenen bei eigenem Einkauf von 100 Punkten, das ist wichtig, denn nur wenn ich selbst 100 QV Einkauf habe, also ein Autoship zum Beispiel über 100 QV oder die Erstbestellung über 100 QV gemacht, habe, bekomme ich diesen Bonus und ich bekomme auch die anderen Boni nur dann in voller Höhe. Dann erhalte ich, gehen wir noch mal kurz zurück, dann erhalte ich 150 Dollar Bonus. Mache ich das in den ersten vier Wochen gleich, also als Neustarter, das ist wichtig auch für diejenigen, die schon gestartet sind. Jetzt also nicht sagen, das interessiert mich nicht mehr. Ihr müsst das ja den Leuten zeigen, die jetzt oder kommende Woche bei euch ins Geschäft kommen. Denn das ist wichtig. Denn in ihren ersten vier Wochen erhalten sie, wenn sie das erreichen, erhalten sie nicht 150 Euro, sondern 300. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Ja, und wir schauen uns jetzt gleich mal an. Ich, ich lasse jetzt mal ignoriere jetzt mal diesen Fast-Track-Bonus, sondern wir bleiben jetzt mal hier bei den ganz normalen 150. Was bedeutet das? Solange du diese vier PEMs hast, das heißt aktive PEMs, die müssen natürlich aktiv sein und solange du mit denen und der nächsten Linie 1000 Punkte machst, also in den ersten zwei Ebenen, bekommst du alle vier Wochen so pünktlich wie ein Uhrwerk deinen Starter 150, also deine 150 Dollar ausgezahlt. Das war unser Alter, für diejenigen, die sich noch erinnern, das ist noch nicht ganz so lange her, aber die schon ein bisschen länger dabei sind, das war unser alter x tribe bonus Und das ist der Bonus, der es mir ermöglicht, mein eigenes Autoship auch plus-minus null immer kostenlos zu haben. Das ist etwas, was ich jedem Neuen zeigen muss. Und das Ganze ist nicht für ein paar Wochen, sondern solange ich dafür sorge, dass ich vier PEMs habe, und dass ich in den ersten zwei Ebenen die 1000 Punkte habe, bekomme ich diese 150 Dollar. Von mir aus ein Leben lang, wenn ich dafür sorge, dass ich ein Leben lang diese Voraussetzungen erfülle. Eins ist ganz klar: fällt mal ein PEM aus, dann muss ich einen weiteren haben. Aber wir sehen ja gleich in der Fortsetzung dieses Systems, dass es ja auch darauf, ein, auch, darauf ankommt, sich jetzt nicht auszuruhen, sondern dass es weitergeht. Was passiert denn? Wenn du zwei oder mehr PEMs hast, die Starter, die selbst auch Starter 150 werden, bekommst du dann mehr Geld? Wieder Preisfrage. Bekommst du dann mehr Geld, wenn du anstatt einem zwei PEMs hast, der auch Starter, selbst Starter 150 wird? Was denkt ihr? Gibt das mehr Geld? Klar. Und zwar gar nicht so wenig, die begleisigen werden, im Gegenteil. Darauf baut nämlich das ganze Prinzip auf. Deswegen hier ein klares und deutliches, ja, der Starter 150 oder der Starter Bonus allgemein, natürlich auch der, der Starter und der Starter 215, der Starter 400, die müsst ihr als eine Versicherungspolice sehen. Eine Versicherungspolice, die in eurem Goldsafe liegt und die dich im Profit hält sorge ich dafür, dass ich Starter-qualifiziert bin, und wir werden gleich sehen, was passiert, wenn ich dafür sorge, dass meine PEMs, mein Team auch Starter-qualifiziert ist, dann habe ich eine Versicherungspolice für permanenten Profit. Ist das bis hier nachvollziehbar? Das ist wieder eine geschlossene Frage, die kann man wieder mit Ja und Nein beantworten. Ich hoffe auch, dass ihr wenn ihr Fragen habt zwischendurch, das ist ja der Sinn eines Trainings, ist ja keine Präsentation, dass ihr einfach spontan auch eure Fragen reinschreibt und ich beantworte die dann. Ich habe immer ein Auge da drauf. Oder Kerstin auch. Ich muss ein bisschen in den Gucken, dass ich sie nicht. So, Kerstin hat kein Auge da drauf. Die ein Auge auf mich. Okay. Ja. Also, machen wir weiter. Konzentrier dich selbst. Und jetzt kommt das Verrückte ja, da werden, ich, ich habe es selbst ja auch gemacht, da werden Marketingplan-Trainings gemacht mit Matching-Bonus und allem Gedöns. Und letztendlich ist, sind all diese anderen Boni ja, doch abhängig von diesem kleinen Starterbonus. Von dem hängt alles ab. Ja, ich mal abgesehen von Retail-Bonus, das ist wieder eine ganz andere Geschichte, da geht es um Produktverkauf und um Einkauf. Nein, ich meine jetzt im Teamaufbau. Alle anderen Boni basieren in irgendeiner Form auf diesem Starterprogramm. Also konzentriere dich auf Starter, denn der Rest des Kompensationsplanes folgt diesem Bonus. Und das ist der Moment, wo aus dem Bonus, den ich selbst verdiene, plötzlich ein Bonussystem, ein System wird. Und wir haben ja gesagt, Systeme lassen sich duplizieren, also darum geht es jetzt, wie dupliziere ich dieses System? Also das ist der Moment, aus dem, der, aus, dem der, aus dem Bonus ein System wird und damit entferne ich mich von den 100, von 150 Dollar denken und jetzt sind, und das werde ich beweisen, in wenigen Wochen, ja 5000 Dollar und viel mehr möglich. Ich sage das gleich vorweg: Das ist hier keine Reichrechenstunde. Mir geht es hier nicht darum, jemanden Reich zu rechnen. Mir geht es darum, dass ihr die Einfachheit halber dieses Systems und deswegen die Duplizierbarkeit dieses Systems versteht und damit die Grundlage für euren Erfolg mit FG baut. Also macht dir weiter keine Gedanken mehr zu deinem eigenen 150-Dollar-Bonus. Ich mache mir da schon seit ja, anderthalb Jahren oder zwei Jahren keine Sorgen mehr drum, weil er ist immer da. Ja, wenn erstmal das Team aufgebaut ist, so ein Teil des Teams, werden wir gleich sehen, was Minimum da möglich ist, dann, dann kommt der Bonus eh. Aber es geht hier darum, dass ich den anderen helfe, den Bonus auch zu bekommen. Also es geht hier nicht darum, dir selbst Sorgen um die Bezahlbarkeit deiner bestellten Produkte zu machen. Es geht nicht um deine 150 Dollar sondern konzentriere dich darauf, dass zwei zunächst mal zwei deiner vier PMs ihren Starter 150 Bonus erhalten, dass sie genau das zwei von denen von den vier genau das gleiche tun, was du getan hast. Und dann sieht das Ganze so aus, ja, das ist dann einer einer dieser PMs mit seinen vier und das sind dann schon viele Leute darunter. Zusammen sind die qualifiziert zum Starter 150. Und das hat zur Folge, dass die beiden natürlich auch 1000 Punkte machen müssen oder 1000 Punkte gemacht haben, denn sonst wären sie ja nicht Starter 150 geworden. Ist das richtig? Ist das nachvollziehbar? Jetzt leben wir ja so ein bisschen in der idealen Welt. Das machen wir jetzt mal so. Das kann in der Praxis anders sein, aber auch positiv anders. Ja, das hat zur Folge, wenn ich zwei PMs habe, die 1000, jeweils 1000 Punkte machen, dass ich 2000 Punkte habe. Jetzt unterstelle ich mal, dass ich meinen Teamaufbau oder meinen Baum, meine Baumteilung so gemacht habe, dass ich einen PM links und einen PM rechts habe. Ja, das muss nicht so sein, aber das kann man ja auch steuern. So, wenn ich beide PMs links und rechts habe, dann habe ich 1000 Punkte im schwachen Bein, im Pelec. Und darauf gibt es 12% team -Bonus. Das sind 120 Dollar. Jetzt kommt der Teambonus ins Spiel, ohne dass ich ihn großartig erklärt habe. Außer, dass wir 12% aufs Peleg bekommen. Da müssen wir hier gar nicht wissen. Also nicht verkomplizieren. Und wenn ich hier 1000 Punkte habe im Peleg, mal 12%, 12% bekomme ich dann wieder. Wenn ich 100 Punkte Selbstbestellung habe, Ja, dann sind das 120 Dollar. Jetzt hast du also 250 Dollar starter plus 120 Dollar team verdient. Und jetzt kommt nämlich schon die nächste Überraschung. Ich habe mich nur auf Starter-150 konzentriert. Ja, Moment, da fehlt noch was. Jetzt hast du 120. Eigentlich sollte man das jetzt hier so, jetzt hast du 250 Dollar Starterbonus und 120 Dollar Teambonus verdient. Gut. So, nun lass uns dir ein Auto besorgen. Ist auch interessant, ne? So, nun lass uns dir ein Auto besorgen. Helf allen, helfe allen 4 PMs zum Starter 150. Jeder mit 1000 Punkten. 1000 Punkte mal 4 PMs, ja, nach Adam Riese sind 4000 Punkte. Und mit 4000 Punkten hast du jetzt den Starter, den, den Starter 400, also 400 Dollar Starterbonus verdient, plus 240 Dollar Teambonus, 4000 durch 2, also 2000 im PayLec. Pay 2000 mal 12 Prozent sind 240 Dollar. Jetzt bist du also Starter 400. Automatisch. Ohne dass du dich selbst jetzt auf Starter 400 gekümmert hast, du hast dich einfach um Deine Leute gekümmert und dafür gesorgt, dass sie Starter 150 werden. Und so wärst du selbst Starter 400. Aber es wird noch besser. Jetzt konzentrierst du dich darauf, dass deine vier PMs jeweils ihre vier zum 150er Bonus bringen. Gerade haben wir uns darum gekümmert, dass alle vier selbst natürlich Starter 150 werden. Jetzt helfen wir den Vieren, das ist ja auch normal, die wollen ja das Gleiche tun, die wollen das ja duplizieren, die wollen das Gleiche tun, was ich getan habe. Jetzt helfen wir denen, dass sie auch jeweils ihre Vier schaffen, um ja, ihre Vier zu 150, Starter 150 hochzubringen. Auch das ist noch nachvollziehbar. Das heißt, du duplizierst das, was du selbst getan hast. Daraus werden dann im Team, ja, nicht, sind nicht von dir alleine, 16 Leute, mit 1.000 Punkten, das sind 16.000 Punkte. Deine ursprünglichen 4.000, die, die sind ja unabhängig davon, plus diese 16.000 macht zusammen 20.000 Punkte. Und davon sind ja mindestens 10.000 Punkte in Paylag. 10.000 Punkte mal 12 sind 1.200 Dollar. Jetzt hast du also 400 Dollar Starterbonus verdient, als Starter 400, plus 1200 Dollar Teambonus, macht 1600 Dollar. Außerdem bist du jetzt Starter 400 und 3 Star vom Umsatz her. Das heißt, du hast dich nicht auf 1 Star, 2 Star, 3 Star, bist du automatisch geworden, konzentriert. Sondern du hast dich nur auf deinen Starter 150 am Anfang konzentriert und dann darauf, dass du mit deinen PMs genau das Gleiche machst. Nachvollziehbar? So schnell kann man Leister werden. Dann haben wir natürlich einen schönen Bonus, den Lifestyle-Bonus, da muss man eigentlich am wenigsten für machen, außer qualifiziert sein für den Starter 400. Das ist jetzt genau der Fall. Und wenn ich jetzt bei der Company ja den Leasing-Vertrag von meinem Auto, das ich mir gerade zugelegt habe, oder den den, den, den Darlehensvertrag oder den Kaufvertrag meines Apartments oder den Mietvertrag meines teuren Apartments vorlege in Kopie, dann bekomme ich, solange ich Starter 400 qualifiziert bin, anstatt 400 Dollar, 500 Dollar. Das ist der sogenannte Lifestyle-Bonus und den bekomme ich so lange, wie ich Starter 400 qualifiziert bin. Ja? Wir wollen jetzt nicht über Matching-Bonus sprechen. Hier gibt es dann einen Sonderfall natürlich in dem Moment, wo ich Dreister bin. Da bekomme ich Matching -Bonus, ja Matching-Bonus. Aber hier hat die Company ja jetzt vor kurzem eine tolle Regelung erlassen. Ja, ich bekomme immer das, was 100 ist. Ist der Matching-Bonus höher, bekomme ich Matching-Bonus. Ist der Starter 100 mit Lifestyle-Bonus höher, bekomme ich den Bonus. Sicher ist, dass ich immer das Maximum dessen bekomme, was ich verdient habe. Ich halte das für eine tolle Geschichte. Ist also ja, mit Sicherheit fair. So, jetzt es aber weiter im System, wenn es euch noch interessiert. Ja, lasst uns mal angenommen, nur mal, nur mal angenommen haben wir früher mal gesagt. Lasst uns mal annehmen, jeder der 16 Leute baut vier Starter 150. auf. Ist das Hexerei? Nein, denn es ist genauso einfach und genauso simpel, wie ich es auch gerade in der ersten Person gezeigt habe. 16 mal Starter 150 bedeutet aber, 16 mal, 16 mal 4 sind 64 mal 1.000 Punkte, sind 64.000 Punkte. Jetzt gehen wir mal davon aus, das sind 32.000 in jedem Bein. 12% von 32.000 sind 3.840 Dollar plus die original 20.000 Punkte von mir selbst. Mal 12%, 12 von 10.000, ja, 20.000 muss die ich wieder die, im schwachen Bein 10.000 rechnen. 1200 Dollar macht also 1200 Dollar plus 3.840 Dollar plus die 400 Dollar Starter bonus Total 5.440 Dollar. Das kann am Ende des zweiten Monats sein, wenn ich mich in den einzelnen Abrechnungszeiträumen ein bisschen. Spute. Und hier ist natürlich Matching-Bonus. Retail-Bonus. Ja, also wenn ich ja, ein, paar, ein paar Vorzugskunden habe, die selbst bestellen, auch der erste Einstieg, der Retail-Bonus, den ich darauf bekomme, habe ich alles noch nicht berücksichtigt. Ich habe ja gesagt, ich will nicht reich rechnen. Ich will ein System zeigen, für das es sich lohnt, ja, sich ein bisschen zu bewegen, ja, ein, ein bisschen den Leuten auch zu zeigen, was hier möglich ist. Und deswegen an dieser Stelle willkommen, willkommen zu der echten Power vom Startersystem, denn das ist das einfache Duplikationsmodell von FG Express. Hol dir deine vier, arbeite mit ihnen, dass sie auch vier haben, bringe ihnen bei, das gleiche zu tun, erfinde das Rad nicht neu, denn das tun oder das ist der Fehler, den die meisten tun. Tu einfach mal genau das und du wirst gewinnen. Mein erster Sponsor vor 27 Jahren, der sagt immer, du musst einfach intellig auf intelligente Art und Weise blöd genug sein, eine Zeit lang mal das zu tun, was dir dein Sponsor sagt. Oder einfach mal dein Gehirn für ein paar Wochen in ein Gurkenglas schließen und einfach diese Dinge tun, auf die es ankommt. Und dann gibt es KISS. Was ist KISS? Wer hat es gehört? Wir haben ja hier ein paar Verkaufstalente. Unter uns, die auch aus dem traditionellen Verkauf kommen. Was ist KISS? Ich weiß, küssen ist klar. Beso, auch Spanisch, macht aber als Abkürzung keinen Sinn oder weniger Sinn. Was könnte KISS bedeuten? Ja, ganz einfach. Keep it simple, stupid. Oder wenn man es anders betont, keep it simple. Stupid. Ich weiß, Steven versteht es auf jeden Fall als halber Amerikaner. Ja, also, darauf kommt es an. Halt, es, haltet das Geschäft einfach. Und Kai sagt mir das oft, er ist ein, ein Verfechter der Idee, dass viele Menschen nicht ins Geschäft kommen, weil sie Angst haben. Ja, Warum haben sie Angst? Weil sie ja, euch als fantastische Verkäufer sehen, als Produktspezialisten, als Marketingplan-Enthusiasten. Äh, das macht Leuten Angst. Aber wenn ihr euch auf das konzentriert, auf diese Kleinigkeiten und ihnen das Gleiche zeigt, dann habt ihr echte Duplikation, dann haltet ihr es simpel und dann habt ihr Erfolg. So einfach kann das Geschäft sein. Und das Ganze natürlich unter dem Motto und damit beende ich auch das heutige Velocity Training denn es soll ja nicht langatmig sein, express yourself. Oder wie Diana, die Tochter von Hilde, sagt, immer fresh, allzeit fresh. Also meine Lieben, das war's. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Es hat euch hoffentlich ein bisschen die Augen geöffnet am Pfingst, am späteren Pfingstnachmittag. Und ich hoffe, dass ihr den Pfingstmontag Montag schon nutzt, um jetzt hier nach der KISS-Methode, auch für euch ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Und äh, ja, ich werde dieses Training, ich habe es aufgezeichnet, ich habe die PowerPoints natürlich, logischerweise, ich werde das alles bei uns ins Office stellen, www.koenigsteam.pro. Äh, da registrieren, wenn noch nicht geschehen, dann kommt ihr ins, ins Backoffice, da in der Bibliothek, da findet ja. ihr dann äh, das unter Videos. Beziehungsweise die PDFs, das, die PowerPoint werde ich in PDF umwandeln und dann ist das fürs Heimtraining. Macht bitte eins nicht und äh, schickt es an neue Leute. Das hat mit KISS da nichts zu tun. Im Gegenteil, das ist das Gegenteil von KISS. Ja, sondern arbeitet danach, ladet euch die zehn Punkte zum Erfolg runter und arbeitet damit. Macht es nicht für mich, macht es für euch, macht es für euren neuen Interessenten für euren neuen Partner. Er wird es euch ein Leben lang danken. Also Express Yourself, schönen Sonntag noch mit euren Lieben und ja, wir hören uns am Dienstag, da ist Pfingsten schon vorbei, da haben wir dann Präsentation. Ich würde mir wünschen, dass ihr schon viele Leute angesprochen habt bis dahin. Ja, den Morgen tun den meisten die Hintern weh vom Radfahren. Ja, da sind die alle wieder zu Hause, sprecht mit ihnen, ladet sie am Dienstag ein zu unserer tollen Präsentation und ja, ich wünsche euch allen was. Also macht's gut. Ciao, ciao.